Der Krisenstab im Auswärtigen Amt hat sich mit der Sicherheit von Deutschen im Sudan befasst. Mehrere Staaten bereiten Evakuierungsflüge für ihre Diplomaten und Staatsbürger vor. Die beiden Konfliktparteien haben grundsätzlich zugesagt, dafür die Flughäfen zu öffnen. In der Hauptstadt Khartoum dauern seit einer Woche Kämpfe zwischen der Armee und einer verfeindeten Miliz an. Diese hatte sich aus der gemeinsamen Militärregierung abgespalten.